Russland-Sanktionen – ein verdeckter Wirtschaftskrieg gegen Europa? Westliche Politiker haben als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine die härtesten Wirtschaftssanktionen der Geschichte gegen Russland verhängt und infolgedessen den baldigen Kollaps der russischen Wirtschaft angekündigt. Da Russland trotzdem unbeeindruckt den Krieg fortsetzt, beklagte inzwischen sogar der ukrainische Präsident Zelensky, die mangelnde Wirksamkeit der Sanktionen gegen Russland. In Westeuropa ist deren Wirksamkeit dagegen deutlich zu spüren. Explodierende Energiepreise, eine Inflation auf Rekordniveau und zudem ein starker Kurseinbruch der europäischen Aktienmärkte und des Euro. Dieser ist gegenüber dem Dollar auf ein 20-Jahres-Tief gefallen, was laut Wirtschaftsexperten eine dramatische und einzigartige Entwicklung darstellt. Dieser Einbruch ist eine direkte Folge des Energiemangels in der EU. Ebenfalls einmalig ist, dass erstmals seit 30 Jahren im Mai 2022 infolge der Energiekrise die Importe Deutschlands größer waren als die Exporte. Auch die europäische Handelsbilanz weist ein hohes Defizit auf, was bereits jetzt auf massive Probleme der deutschen und europäischen Wirtschaft schließen lässt. Hierbei handelt es sich jedoch nur um die unmittelbaren Folgen der Russland-Sanktionen. Noch dramatischer und existenzbedrohender sind deren mittel- und langfristige Auswirkungen. Laut dem Finanz- und Wirtschaftsexperten Volker Hellmeier sind die aktuellen Sanktionen mit einer Selbstzerstörung Westeuropas gleichzusetzen. Denn laut Hellmeier ist die Versorgungssicherheit mit günstiger Energie der Schlüssel für neue Investitionen. Diese sind wiederum existenziell wichtig, um den Kapitalstock eines Landes zu stabilisieren. Der Bestand an Gebäuden, Maschinen und technischen Einrichtungen einer Volkswirtschaft, die zur Produktion eingesetzt werden, müssen durch Neuinvestitionen laufend modernisiert und ersetzt werden, um die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten bzw. zu verbessern. Bleiben Sie aus, dann verarmt ein Land unweigerlich. Hellmeier vergleicht den Kapitalstock daher mit einem Lebensbaum, aus dem unser aller Wohlstand entspringt. Wird durch die erlassenen Sanktionen an diesem jetzt die Axt angelegt, dann prognostiziert Hellmeier wirtschaftliche Schäden, wie sie seit 1949 nicht mehr aufgetreten sind. Der Einbruch des Euro und der europäischen Aktienmärkte seien Warnschüsse an die Politik. Werden sie nicht gehört? So droht eine irreparable Schädigung der europäischen Wirtschaft. Blickt man angesichts dieser düsteren Zukunftsaussichten in die USA, so zeigt sich ein völlig anderes Bild. Während sich seit Anfang 2020 der Erdgaspreis in Europa um den Faktor 40 verteuerte, hat sich diese in den Vereinigten Staaten nicht einmal verdreifacht. Dies zeigt auf, dass Westeuropa und vor allem Deutschland durch ihre Abhängigkeit von Energieimporten und die derzeit explodierenden Energiepreise die Hauptlast der russland Sanktionen zu tragen haben. Die USA dagegen sind durch ihre eigenen großen Öl- und Gasvorkommen nur wenig betroffen. Der ehemalige CIA-Mitarbeiter Graham E. Fuller beurteilt diese ungleiche Lastenverteilung wie folgt. Die amerikanischen Sanktionen gegen Russland haben sich für Europa als weitaus verheerender erwiesen als für Russland. Westeuropa wird zunehmend den Tag bereuen, an dem es dem amerikanischen Rattenfänger blindlings in den Krieg gegen Russland gefolgt ist. Laut dem Finanz- und Geopolitikanalysten Martin Armstrong sei es wieder genauso wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Damals wurde der Wirtschaftsstandort Europa massiv geschwächt, während das Geld, das bisher in Europa investiert wurde, in die USA floss. Vor dem Ersten Weltkrieg waren die Vereinigten Staaten praktisch bankrott. Nach dem Krieg hatten sie infolge des Geldzuflusses Großbritannien als Weltfinanzplatz abgelöst. Mit dem Zweiten Weltkrieg gelangten die USA dann zu nahezu 76 Prozent der weltweiten Goldreserven, weshalb der Dollar zur Weltreservewährung erhoben wurde. Somit ist die USA der große Gewinner eines jeden Konflikts in Europa. Könnte es sein, dass es sich bei der aktuellen Anti-Russland-Politik des Westens um einen weiteren geschickten Schachzug der US-Politik handelt? Die Indizien sprechen zumindest dafür. Russland wird durch die starke militärische Unterstützung der Ukraine militärisch geschwächt, während gleichzeitig die EU als starker wirtschaftlicher Konkurrent ausgeschaltet und die angeschlagene US-Wirtschaft saniert wird. Leider wird von den Regierungen und Medien der europäischen Staaten der zweifelhafte Nutzen der verhängten Sanktionen in keiner Weise in Frage gestellt und sogar eine massive Schädigung der eigenen Wirtschaft billigend in Kauf genommen, was tatsächlich, wie von Hellmeier beschrieben, einer Selbstzerstörung Europas gleicht. Dass europäische Regierungen und Medien die Öffentlichkeit über die gravierenden Auswirkungen der westlichen Sanktionspolitik im Unklaren lassen, ist ein Verbrechen am Volk. Offensichtlich wird das Wohlergehen der Bevölkerung fremden Interessen geopfert. Wenn solches geschieht, muss das Volk seine Stimme erheben und einen breiten öffentlichen Diskurs einfordern, um die verantwortlichen Politiker zu einem Kurswechsel zu zwingen. Wir verabschieden uns von Ihnen mit einem Zitat des ehemaligen Bundesministers Egon Bahr.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 Weitere Videos finden Sie hier und hier. Wir freuen uns auf Sie! <lacht>